Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Sackgasse Gymnasium. Okay. First Kids. Und jetzt. Geht's los. Martin, was war los bei Schwarz-Blau die Woche? Naja, ich weiß nicht, hast du von der Wirtschaftsministerin gelesen, in der heute Gymnasien produzieren am Markt vorbei? Was heißt das? Naja, das kennst du sicher, das Phänomen. Da gehen die Leute ins Gymnasium, und für die Unternehmen sind sie völlig unvermittelbar. Und pff, die ja. werden dann halt irgendwas wie pff, Bundeskanzler. <lacht> ich sage ja, wenigstens nicht arbeitslos. Richtig. <lacht> Was wäre nur das die Woche? Ähm, die ÖVP hat ja nicht nur einen Regierungspartner, der so rassistische Tendenzen hat, sondern sie selbst kämpft ja auch gegen die Arme, anstatt gegen die Arme. Armut. Mhm. Und das kommt ja in der christlichen Soziallehre nicht so gut an. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber es gibt eine -Tendenz. okay äh, Die Elisabeth Köstinger. Köstling die Mama? Richtig. Die war, die war jetzt beim Papst und okay. hat ihm Honig ums Maul geschmiert. Oh, wortwörtlich sogar, gell? Genau. Das bringt sicher. <lacht> Was war noch los? Äh, die Liste Pilz. Mhm. Ja. Hat sich umbenannt. Wie heißt die jetzt? Jetzt. Und die Woche, was hat uns der Trump heute mitgeteilt? Du, Heute beim Trump waren vorwiegend seine Kids okay. in den Schlagzeilen in der Heute. Und zwar allen voran die Ivanka. Die First Daughter. Genau die. Sie hat was gemacht, wofür andere Wahlen verlieren. Gekifft? Das ist zumindest nicht bekannt. Okay? Nein, sie hat etwas Schlimmeres gemacht. Was? Sie hat E-Mails von einem privaten E-Mail-Account geschrieben. Schockierend. Genau. Die Hillary wird wissen. Aber sie ist die First Daughter, sie ist der wahrscheinlich. Ganz genau. Dann hat der Baron, sein jüngster Sohnemann, auch wieder mal in die Schlagzeilen geschafft. Okay. Den hat man jetzt schon länger nicht gesehen. Und. Äh, das ist total ungewöhnlich beim Zwölfjährigen. Lass mich mal raten. Was? Er ist gewachsen. BINGO! Phänomenale Schlagzeile. Zwölfjähriger wächst innerhalb von mehreren Wochen. Obwohl nicht jeder Zwölfjährige ist gewachsen, oder Martin? Okay, du hast mich erwischt. <lacht> ist doch eine Schlagzeile. Gut, und sonst? Anyway, aber es gibt nur wirklich wichtige Trump-Schlagzeile. Ja? Er ist endlich da. Wer? Trumpy Bear. Okay. Nur echt. Mit dieser Frisur. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und, was hast du gelernt die Woche? Du, wir wissen ja, dass Hunde Lebensretter sind, oder? Ja. Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass scheinbar auch Papageien Lebensretter sein können, zumindest. Ach so. Mhm. In England hat ein Papagei den Alarm eines Feuermelders so präzise und so laut nachgemacht, dass Feuerwehr angeguckt ist. Beeindruckend! Voll! Das heißt, der rettet Leben, aber uns gar nichts zum Retten gibt. Cool. Tja, und was hast du gelernt die Woche? Ich glaube, die Amerikaner sind entspannter als die Freiheitlichen. Ob das schon ein Maß der Dinge ist, ist okay Aber was genau meinst du damit? Naja, du weißt ja die Freiheitlichen, die hyperventilieren, wenn irgendwer ein Kopftuch tragen würde, im Kindergarten, in der Schule, auf der Straße oder mhm. so. Ja, ja. Naja, im US-Senat ist jetzt der Abgeordnete mit Kopftuch. Wow! Und die haben sogar eine Bestimmung geändert, dass sie das auch tragen darf. Uff, das ist, glaube ich, unmöglich in Österreich. <lacht> also mit Also ist jetzt ja USA das gelobte Land? Das glaube ich wieder nicht. <lacht> okay, mit der Erkenntnis verabschieden wir uns, aber vorher wollen wir uns nur bei euch bedanken für die vielen Glückwünsche. Du meinst zur 50. Episode? Absolut. Es war ein Wahnsinn. Die Episode war... Cool. Eben. Also zumindest habt ihr das gesagt? Genau. Eigentlich stimmt ja. ja, also ja. Wir dürfen das nicht sagen. Ja wir sagen cool, aber das hat ihr Heute wieder gesagt. Stimmt. Die Heute hat cool gesagt von ihr, Habt ihr echt brav kommentiert. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ihr lieben Zuschauer auf Okto, mhm. auch euch bei euch bedanken wir uns. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. 20 Uhr, wie immer. Montags. 20 genau. Äh, bis dahin, habt eine schöne Zeit, baba. Ja, und ihr lieben Internetmenschen, lasst euch jetzt vom Weihnachtsstress nicht runtergehen. Black Friday und Co. Genau. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder lasst uns einen Kommentar da, teilt unsere Sendung, und danke fürs Reinschauen! Ciao! Ciao.